Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir feiern heute das Two-Year-Special von Ace of Gaming und heute reacten wir auf den Verlauf der letzten zwei Jahre und beantworten auch noch ein paar Fragen, das zusammen mit einem Special-Guest, der gleich dazu kommen wird. Und ich wünsche euch bei dem Video sehr viel Spaß. Ja, vor genau einem Jahr habe ich das One-Year-Special hochgeladen und dazu auch den Trailer. Uh, auf den reakten wir als erstes, da habe ich so ein bisschen den, uh, das, was so in dem ersten Jahr passiert ist, grob zusammengefasst und jetzt sagen wir gehen direkt rein. Wenn. Das Video war so lustig, sowohl unser Special Guest, der heute äh, auch noch dazu kommt, als auch der Kameramann, danke nochmal an dich, äh, war glaube ich auch dabei, oder? Ja, ähm, das war, also Gartic Phone war wirklich ein legendäres Game. Müssen wir nochmal zocken? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr nochmal was sehen wollt dazu. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ich kündige. <lacht> Junge, der Moment. Aber... Das war geil. Oh mein Gott, was ein COD. Äh, Ja, Co.D. Äh, hat sich dann erledigt mit äh, Cold War vor allem. Äh, es macht einfach keinen Spaß mehr. Ich habe Cold War noch gespielt, ich habe sogar ein Video zugebracht. Darauf reacten wir, glaube ich, gleich auch noch kurz. Ähm, aber es macht einfach keinen Spaß mehr. Vor allem Vanguard ist absoluter Scheiß. Ähm, ja, das... Äh, Warzone war zu der Zeit noch mega, also Warzone hat... Richtig viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Da Sie mit dem drinne. Nee, nee. Ich hole meinen Loot. Ich hole meinen Loot. Ich mach die jetzt weg. Was? Was sind das für ekelhafte Spiele? So viel zu war, und so hat Spaß gemacht. Nein. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Ja, das war es dann so, glaube ich, mit dem Trailer schon. Oder hatte ich da... Ich glaube, ich hatte danach noch irgendwas gesagt. Ne, hatte ich actually nicht. Äh, ja, der Trailer, habe ich mir gedacht, ja, machen wir einfach mal einen Trailer dazu. Sodass die Leute ein bisschen wissen, äh, was abgehen wird in den nächsten Tagen. Ich weiß, ob ich hier zum Trailer gemacht habe, wisst ihr ja dann. Äh, ihr seht es ja dann. Ähm, und das Video, was dieser Trailer angekündigt hat, das war... Sehr nice, das war das erste Video mit Facecam, actually, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen das Licht laufe. Das war das erste Video mit Facecam, Eigentlich und das gucken wir uns jetzt an. So, das nächste Video, was wir uns angucken werden, was den Kanal wahrscheinlich am meisten verändert hat, von allen Videos bis halt auf das erste, ist das One-Year-Special, wo ich mich das erste Mal gezeigt habe. Mit dabei war ähm, der liebe Luis der auch in vielen weiteren Insurgency-Videos, in allen Insurgency-Videos, glaube ich, sogar dabei war. Und äh, der kommt jetzt hier mit an den Tisch. Wir gucken uns jetzt zusammen, dass, äh, es war einmal vor einem Jahr Video an, was wahrscheinlich so grob vor einem Jahr, vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Jahr rauskam. Ich weiß nicht, wann das Video jetzt rauskommt. Äh, das war wirklich sehr witzig, war ein bisschen wild aufzunehmen, weil ich das erste Mal mit Facecam aufgenommen habe und vor Greenscreen und so. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Bist so du bereit? Das war so ja, witzig Witz, okay. Bereit für die Schlacht? Jawohl! Was mache ich mit meinem Leben? Das Hallo, war, das war literally mein Gedanke dabei. Das also, war mein Gedanke dabei, Ich yes. schrei in meinem Zimmer, in meinem Aufnahmeraum. Das ist halt nicht mein dedicated Aufnahmeraum. Aber ich schrei in meinem Zimmer einen Bildschirm an. Basically schrei ich dich an. Es ist einfach zu geil. Ja, das war halt wirklich mein Gedanke dabei. Von einem Jahr, genau einem Jahr, erstellt und da habe ich mir gedacht, mach doch heute oh, das mal ein Video mit Facecam, drum, du hast eine Kamera. Und die ich das ich nicht alleine, hab. sondern zusammen mit Luis, hallo. Hallo. Wir spielen heute, wie ihr im Hintergrund schon seht, in Surgency Sandstorm. Ich erkläre das Spiel im Verlauf des Videos so ein bisschen, deswegen sollte es nicht ganz so schwierig sein, das zu verstehen. Und ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Auf geht's in die Schlacht. Oh, Wer das Spiel nicht kennt, ähm, das Spielprinzip erinnert so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ah ja, super. An Battlefield äh, Geile Erklärung. In dem modus ja, spielst du jetzt das gegen... Ja, im Verlauf <lacht> Erkläre ich das noch ein bisschen. Ja. Das Spiel <lacht> erinnert so ein bisschen an... Weiß ich Keine nicht. Keine Ahnung. Ja, super. Geil. Geile Erklärung. Ja. Okay. ist halt ein bisschen ungewohnt, so jetzt hier vom äh, Greenscreen zu sitzen. Das war wirklich ungewohnt immer. Also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt mit mit Greenscreen, ne? Also es ist halt geht halt die ganze Zeit in dem Raum. Ähm, mit Greenscreen aufzunehmen, vor die Kamera sich zu setzen, ist mittlerweile einfach habe ich mich daran gewöhnt. Aber als ich das das Video aufgenommen habe, es war wirklich richtig weird. Was äh, sehr lang gedauert hat, ich glaube, ich habe das schon mal angekündigt, angekündigt in dem Video. Das Video ihr seht jetzt oben rechts in der Infokarte. Ähm, ist der Discord Server, der ist jetzt endlich fertig. Ja, der, der Discord Server ist auch immer noch ein Thema. Der existiert natürlich immer noch. Link dazu habt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung wie unter jedem Video. Bitte da gerne bei, äh, um keine Videos mehr zu verpassen. Da poste ich das alles immer und auch falls ich nochmal mal einen Livestream machen sollte, wird das da auch äh, drin sein. Ähm, damit könnt ihr euch mit der Community connecten ähm, und natürlich viel Spaß haben. Ähm, äh, ja. Ja, im Vergleich zum äh, letzten Jahr hat sich das Special ein bisschen verändert, wie man äh, hier auch gesehen hat. Hier gab es halt Gameplay, heute wird es ein bisschen anderes Gameplay geben, mit dem, äh, mit dem, was gleich noch kommt. Ein weiteres Kapitel, was wir äh, uns jetzt angucken werden, was den Kanal sehr geprägt hat, würde ich sagen, ist COD. Damit hat der Kanal angefangen und zwar mit diesem Video hier. Ich hoffe einfach, ich krieg mit, lol, lol, lol. Hey, hey. Lol, wo kommt er her? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, da ist niemand. Ich kündige. Äh, Zone, Zone, Zone, Zone. Zone, äh, nimm die Karre. Ich passe hier nicht durch. Du willst mich auch verarschen. Ich komme hier nicht drüber. Das war jetzt Miroslav, ne? Ja, das war das erste Video zusammen mit Rekex. Ähm... Was dann natürlich später aufgehört hat, als ich zu PC geswitcht bin. Was wir uns jetzt angucken, ist mein neuestes COD-Video und zwar Cold War. Ähm, ja, natürlich hat sich der Schnittstil dann auch geändert und natürlich auch äh, äh, das Gameplay. Ich habe auf PC gespielt, deswegen war das alles ein bisschen anders und das gucken wir uns jetzt an. Hill, hey, Alter, ich war so auf seinem Kopf drauf. Ich würde gerne mal wieder Jamantau spielen. Natürlich hier die Skill-Gameplay ist ganz wichtig. Ey, ja, die Map kenne ich noch. Aber ob ich sie noch kann, das ist klar. Jetzt kommt wirklich ein Part, den ich vor allem bei COD wirklich sehr feiere. Du kannst bei COD wirklich sehr gute so Mini-Compilations quasi machen. Und das habe ich hier in dem Video quasi eingebaut. Das hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht zu schneiden. Und ich fand, irgendwie hat es gepasst. Wir jumpen einfach rein. Yeah. I out my for young. Play, your also, Wie ich die äh, Mine gedodged habe ist mir immer noch ein Rätsel bis heute. Und was ist das für ein Standbild? Ich schieße ihm in seinen Schritt. Ja, Weil ich glaube, was bei COD auch immer der Punkt war, ich war nicht sehr gut. Ich konnte das Game so ein bisschen. Ich war zwar, ich war kein Pro so, aber bei den Runden, wo ich gut war, waren die Gegner halt noch schlechter als ich. Das hat mir dann sehr gut in die Karten gespielt. Auch bei diesem Video. Ja, ein weiteres Game, was auf diesem Kanal sehr oft äh, dabei war, war Cyberpunk, was mittlerweile auch eher eine Seltenheit geworden ist, weil das Game, ah, ja, die Story war ein bisschen verwirrend und äh, wenn hätte ich dann zu jeder Mission ein Video machen müssen und das sehe ich einfach nicht ein, äh, ist ein bisschen viel Aufwand. Ähm, wir gucken uns jetzt äh, das Video überfordert mit dem Radio an. <lacht> ähm, Meiner Meinung nach, Intro, bester Teil des Videos. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Aussage war, aber egal. Junge. <lacht> <lacht> <lacht> Dieser Effekt in Premiere immer noch am besten. Neben dem, neben dem, äh, effekt wie heißt das? Ich glaube, das heißt Lodeln oder so. Diese Jacke, Alter. <lacht> Junge. Das Radio ich ging noch ist laut. Und ich weiß nicht, wie ich es ausstelle. Und unten ah. rechts sieht man ganz klar Radio. Mit R. <lacht> Ach so, Victor. Victor, äh, besser bekannt als Victor. Victor, er ist Tech-Profi und der wohl beste Ripper-Dog in Night City. Das habe ich mir mein... Diesem Clip gedacht, Alter. Ich dachte so, jo, mach was aus dieser komischen Stelle im Video. Dann habe ich das produziert. Why? Hä? Und Wo du, ich war halt, ich war halt wirklich Fokus. Ich war so Fokus. Ich habe doch. Das Hä? Auch, was habe ich gedrückt? Immer so. Manchmal. Wenn ich was aufnehme und dann so eine Stelle kommt, wo gefühlt 20.000 Leute, halbe Menschheit, auf mich zugerannt kommt. Ich muss muss mich auf den Fight konzentrieren, anstatt dass ich da was äh, sagen kann. Aber ist halt so, ne? Was soll ich damit machen? Was soll ich damit machen? Hilfe! Junge, ich bin wieder komplett ich soll die jetzt überfordert. Töten. sind gefühlt 30 Leute. What? Ja, dann kam wieder halbe auf mich zugerannt. Mein Corrector hat nicht und dann... <lacht> Dann ist das entstanden. Wasch. Und zwar endet das Video. Kann man auch machen. Ja, hier haben wir noch mal nochmal äh, meine Videos nach Beliebtheit sortiert. Das beliebteste Video ist natürlich der Kanal-Trailer, beziehungsweise hier steht Teaser-Trailer, aber ist basically mein Kanal-Trailer. Den sieht man halt, wenn man auf meinen Kanal als erstes geht. Ähm, und das zweite reguläre Video ist Gartic Phone. Das erste Gartic Phone-Video, eins von zwei mit 84 Aufrufen. Das Ist für mich viel, ja, aber es war wirklich sehr witzig. Hier habt ihr oben rechts in der Ecke noch mal ähm, die Infokarte zum Video und das Video ist auch noch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, es war wirklich sehr witzig. Zieht euch das gerne rein. Auch mit dabei äh, war Luis, den ihr auch am Anfang des Videos schon gesehen habt. Ja, und hier haben wir auch noch mal das äh, neueste Video zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, des Specials und das ist Hitman 3. Ähm, ich habe also. Bei Hitman habe ich mich natürlich klar an Hand of Blood orientiert, was äh, Kostüme angeht. Ich habe jetzt halt ein Hemd angezogen. Wow! Ähm, davon kommt auf jeden Fall noch mehr. Ich werde das Game äh, in den Videos durchspielen. Ich werde jede einzelne Mission spielen. Und was ich mir auch angewöhnt habe hierbei ähm, und auch vorher immer mehr war, ähm, Musik in den Videos zu benutzen, was ich am Anfang des Kanals im ersten Jahr nicht äh, oft gemacht habe. Um, und ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Intro rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr im Hintergrund seht, spielen wir heute Hitman 3. Ein Game, was ich äh, eigentlich schon seitdem es rausgekommen ist, auf diesem Kanal bringen wollte. Aber ich habe es irgendwie nicht eingesehen, Full Price für das Game zu bezahlen. Ähm, Hitman 2 habe ich schon gespielt, Hitman 1 nicht. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und ich ja, wie ihr im äh, Hintergrund schon hört, die Musik spielt eine große Rolle und ich habe dasselbe T-Shirt an wie im Video. <lacht> auf geht's. In die Ausbildung. Ja, wie gesagt, hier. Ja, Kostüm, basically. Okay, ja. This took place in ja, und wie gesagt, das, die Hitman-Serie wird auf jeden Fall bis zum Ende weitergeführt, bis ich das Game durch habe. Allerdings nur Hitman 3, Hitman 1 habe ich äh, privat durchgespielt, Hitman 2 ähm, auch halb. So, so ein bisschen. Ähm. Hitman 3 wird komplett auf dem Kanal kommen. Ähm, ja. Weiter geht's mit dem zweiten Teil des heutigen Videos nach den Reactions der sehr, der, der sehr niceen zwei Jahre von Ace of Gaming. Geht's jetzt weiter mit Fragen von euch der Community. Luis zieht die Fragen und ich muss halt beantworten. Ne? Ich habe dazu äh, eine Instagram-Story gemacht, sogar zwei, wo ihr Fragen stellen konnte. muss nicht unbedingt auf den Kanal bezogen sein, ähm, aber mal gucken, was rausgekommen ist. Start einfach okay. mal mit der ersten Frage. Die erste... Hedl. Okay, Die erste Frage lautet, welche Kamera nutzt du? Die Kamera, die ich nutze und auch gerade hier von beiden Kameraperspektiven genutzt wird, ist, äh, die, die kennen EOS 250 D. Ich weiß nicht, was ich gerade einblende, ob ich den close up shot kurz einblende. Ähm, da gedacht mal an den Kameramann. Ja, ist wirklich sehr äh, nützlich gewesen, ist eine Spiegelreflex. Auch nicht bei den Gameplays, da muss ich hier auch immer. Mein Lieblingsfach in der Schule. Oh, Gott um Gottes Willen. <lacht> mein, mein Lieblingsfach in der Schule, das ist schwierig. Ähm, mein Lieblingsfach in der Schule, du stehst vor dem Licht. <lacht> nice. Mein Lieblingsfach in der Schule. Ja scheiße, ne? Ich würde eigentlich generell vom, vom Inhalt her sagen Englisch. Die Lehrkräfte <lacht> muss ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber vom Inhalt her, Vom Inhalt her würde ich sagen Englisch, kurz danach vielleicht Spanisch oder Sport. Aber ja. Englisch. Nächste Frage ist. Nächste Frage. Äh, wie alt bist du eigentlich? 16. Ja, nächste. Wie siehst du dich in einem Jahr? Uh, oh nee, ich mag so Fragen eigentlich gar ich nicht, aber auch. ich kann, also, wenn ich mir den Kanal jetzt so angucke, wie er sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, mein Ziel ist es natürlich, also mein erstes Ziel ist es so, zu den 100 Abos zu kommen, ist schon, ist schon ein großes Ziel. Ähm, wahrscheinlich mehr Vlogs und ein bisschen mehr mit Gaming gemischt, also nicht nur Hauptcontent Gaming, sondern auch mal was anderes, zum Beispiel vielleicht... Wenn es funktioniert, dieses Jahr wieder Gamescom, Gamescom-Blog, wäre nice. Ähm, ja, so ungefähr würde ich nicht in einem Jahr sehen vielleicht, dass ich eher von dem Gaming-Zeug als Hauptcontent weggehe. Aber immer noch beibehalte Gaming als, als Content, aber halt nicht mehr zu 100%. Ja. Die Frage finde ich sehr gut, wer inspiriert dich? Oh, nee, <lacht> <lacht> wer inspiriert mich? Äh, wie manche vielleicht gemerkt haben, die äh, die Kanäle auch verfolgen. Vom Schnittstil her und vom, vom generellen her würde ich vielleicht so in die Richtung Hand of Blood gehen. Hätte mhm. man sich denken können. Ähm, aber ich würde halt auch gerne so in Richtung der amerikanischen oder englischen YouTube-Szene gehen. Äh, was da manche Leute machen, finde ich auch ganz nice. Aber ich würde. Also im Moment halt eher so Hand of Blood und die ganze Ecke da aus Berlin. Ja. Danke an die Frage nochmal. Okay, die Frage, womit schneidest du deine Videos? Ah, äh, Premiere Pro. Premiere Pro, ja. Ja, das war's auch. Wobei, ich habe schon mal, ich hab schon mal <lacht> was. Gesagt, Ach so, ja. Am Anfang, als ich noch komplett auf äh, Playstation aufgenommen habe, habe ich mit diesem komischen Playstation Chair Factory geschnitten. Das war immer ein Krampf, ja. Aber mittlerweile Premiere ist mein Programm. Die nächste Frage ist, ob du schon mal so über Urlaubs nachgedacht hast. Also drüber nachgedacht natürlich schon mal. Ähm, aber ich habe jetzt nicht spezifisch mir gedacht, jo das und das wäre cool mit dem und dem. Ähm, ist halt auch schwierig mit 24 Abos, äh, 25, ich weiß gar nicht mehr, äh, ähm, irgendwas zu erreichen mit Vielleicht sogar größeren Leuten. Aber ähm, ja, wenn ihr, äh, ne, wenn ihr zusammenarbeiten wollt und ne, einen Ideeansatz nur habt, müsst nicht mal eine komplett ausgearbeitete Idee haben für ein Video, sondern einfach nur äh, einen Ansatz haben für ein Video, was man machen könnte. Meldet euch gerne über Instagram, Twitter, whatever. Ähm, ich bin, bin offen für alles. Äh, ja. Okay, die Frage, was ist in der Zukunft noch so geplant? Planen ist eigentlich nichts. Ne? Also, ich habe jetzt nicht weit in die Zukunft hinaus geplant, aber wie ich eben schon gesagt habe, bei der Frage, wie siehst du dich in einem Jahr, äh, wahrscheinlich auch mal zwischendrin so ein paar Vlogs oder so, ein bisschen was anderes als nur Gaming. Ich werde natürlich nicht vom Gaming weggehen, es ist halt. Der Kanal heißt Ace of Gaming, ähm, aber ich denke mal so, jo, auch mal ein paar Vlogs oder so. Deine Meinung zum Battlefield? 9. neuen, ja. Oh nein. <lacht> ja, das neue Battlefield. Was cool. soll ich dazu sagen? Ne? Also ich habe, ich habe, was war das? Beta oder Alpha? Ich ja, glaube Beta, die ich morgens früh aufgenommen habe. Äh, es war gar nicht mal so schlimm. Also es hat zwischendrin Spaß gemacht. Aber ähm, es hatte halt noch viele Fehler. Und diese Fehler gibt es halt immer noch. Deswegen sehe ich nicht ein, dafür 60 Euro zu bezahlen. Oder wie auch immer, wie das auf Steam kostet. Ich blende es hier mal irgendwo ein. Ähm... Die Idee hinter diesem portal modus auch war eigentlich ganz gut, aber ich habe gehört, dass die Umsetzung nicht ganz so geil war. Aber ja, nicht mein Game. Kommen wir auch jetzt schon zur finalen Frage. Oh. Ja. Die letzte Frage ist, was ist dein Lieblingsgame? Oh, ja, das passt gut. Nicht Battlefield. <lacht> ähm, auch nicht mehr COD. Ich, vor Am Anfang des Kanals hätte ich vielleicht COD gesagt, aber jetzt kann ich mich gar nicht so festlegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Games ich spiele. Ich ähm, würde vielleicht sagen im Moment Madden oder so, Madden NFL, ähm, aber ich spiele halt gefühlt alles. Das ist halt das Problem. Auf geht's in den dritten Teil dieses Videos. Ja, dieser Teil wird wahrscheinlich äh, sehr witzig und vielleicht auch ein bisschen unsere Dummheit äh, darstellen. <lacht> wir spielen nämlich ein kleines Kahoot zum Thema Allgemeinwissen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber es ist jetzt halt nun mal so. Ähm, <lacht> Der Verlierer kriegt noch eine Bestrafung. Die seht ihr dann am Ende. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Come on. Wie viele ja, das gehört der Mensch. Oh nee. Woher soll ich das wissen? Ja, beide fallen. Ich weiß auch 650. nicht. 650. 650. Junge. Oh, ähm, das weiß ich. Ich wusste es wirklich. Ja! Was ist denn? Ja, ich hatte. Ich Acht, ein Drittel Minuten. Ja, das ist. Also ich wusste, dass es nicht ein Tag ist, ich wusste nicht, dass es sieben Stunden ist. Ich ja, wusste, okay. dass es eine Minutenanzahl sein muss. Ja. Und deshalb, Scheiße. ja, da gehe ich in Führung. Ja. Das. Jo, das. Wie stelle kann ein Gepard kommen? Ja. Ja. Jetzt ja. bin ich <lacht> trotzdem gut. noch äh, hinten, aber... Frage 4 von 20. Welches Land ist flächenmäßig am größten? Das wird wohl nicht Deutschland äh, sein, Deutschland. nicht Frankreich und auch nicht Polen, das also ist es Digga! Ey, ich kann nicht drücken! Ich wollte! Ich yes. auch! Ey, ich, ich auch! Dachte, ich dachte, 40 ist so eine dumme Zahl! Ja! Ich wollte doch erst jetzt... Ja, erst ist... Meine Answer-Streak ist kaputt. Ey, ich Jan. hätte aufhören können. Wie alt kann eine ja, Eiche Junge. werden? Ey, wir machen. Wir machen immer dasselbe. Warum? Digga, es ist so... Ich dachte, 800 Jahre ist zu wenig. Ja, dachte ich auch. Höchster Werk in... Ja, in Europa. Oh. Ah, doch, ich glaube. Oh, Strom! Der Großgarten. Ah, nee, das ist nur der Größe. Der Kuchiyama Größte. ist ja nicht mehr in Europa. Ja, das ist der Glaube ich, nur der Größe von Österreich oder so. <lacht> das habe ich wohl verwechselt. 3.000 3700. Was sagst du denn dazu? Ja, das ist schlecht. Indeed. Wie schwer ist eine Ameise? Ah! Wir haben wieder dasselbe genommen. Ich war ich, wollte, ich war zuerst mal überlegen, ob grün oder gelb, aber es ist einfach rot. <lacht> wie am Anfang gesagt, das wird unsere Dummheit darstellen. Chris, wie schwer ist etwa diese Kuh? Diese Kuh? Ja. <lacht> <lacht> Was bist du denn, Junge? Eine Tonne und 100 Kilo. Genau, Digga. Ah, nein. Ich war mir Endlich jetzt sicher. richtig. Da was? Das gibt's? Das hier ist der Fernsehturm. Ich hab Fernsehturm. Ach, der Berliner. Oh, da war ich drauf. <lacht> ähm. Wir haben wieder beide Kunden gemacht. Ich wollte wollt eigentlich erst 380. Ich dachte, das nehmen. wäre viel zu hoch. Wie viele Knochen hat ein Erwachsener Körper? Das, das, das hatten wir das auch eben, schon mal. Wir haben eben für alle. Also, okay. Wir haben eben einen kleinen Test drauf gemacht mit einem anderen allgemein und Da war das mit drin. Dann ist. Hä? Woher soll ich das denn wissen? Ist das nicht immer unterschiedlich? Wir haben, wir haben beide. Ist das nicht immer ich unterschiedlich? Weiß es nicht, aber ich Oder hat, hat ein Marathon eine festgelegte Strecke? Ja. Ja, hat er. Wie heißt dieser Schmetter? Bären. Ich glaube, ich weiß das. Nein. Zitronenflügler. So oh. <lacht> viel Animal Crossing gespielt. Wobei, da heißen die auch wie Zitronenfalter. Der ja. Naturkenner. Next. Um. Was ist der längste Fluss der Erde? Das? Ich dachte auch Nil erst. Man kann uns nicht mehr retten. Wie stellt man fest, ob eine Zahl durch 5 teilbar ist? <lacht> <lacht> Konstanze Bradley, Junge, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 33. Ja. Teil man sogar noch. Wer ja, wird Politik aufgepasst? Wo, wo lernen wir das? Erdkunde, Politik. Beides. Ich glaub, ja, Erdkunde wahrscheinlich eher, ne? Was feiern Christen am Ostersonntag? Ostersonntag! Ostern! Das ist ja manchmal. Ey, ey. Hey, Junge... Was ich kann ich Feuer nicht? zum Brennen. Ne? Ah, Chemie! Genau. Wir gehen raus, aber nicht Chemie damit. <lacht> Warum leuchtet der Mond? Weil er früh... Äh. Weil er eine starke led Lampe hat. Das ist Grüne? Der Mond reflektiert nämlich das Sonnenlicht. Ja... verloren. Halt, der Mond phosphorisiert? Keine Ahnung, ich wusste nicht mal, was das ist. Ich habe mich immer <lacht> Sauber. Das jetzt 20, 10. Wer ist dieser Pokémon? Äh, wer ist diese Deutsch? Das ist Bisasam. Ja. <lacht> wer ist dieser Pokémon? <lacht> wer ist dieser Pokémon? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Aus, Allgemeinwissen über Frage Bundesländer ist. von Deutschland. Und dann kommt als Pokemon. letztes, wer ist dieser Pokémon? <lacht> Allgemeinwissen, Podium. Dritter. Nicht vorhanden. Zweiter mit 8.432 nee, Punkten 9 von 20 richtig. Luis, von ganz oben bin ich mit 12 von 20. Das heißt... Oh, was ist ein nicer Score? Digga, ich hab von 11.300 Alter, ich hab von Allgemeinwissen nicht mal die Hälfte richtig. So, auf geht's zur Bestrafung. Ne? Ähm, was ich mir ausgesucht habe für dich heute ist... <lacht> Warum? Äh, äh oh, ja. Ingmar ähm, welchen willst du denn haben? Apfelzitrone oder Apfel Passion Fruit? Apfelzitrone. Nimm. Und der zweite geht raus an unseren Kameramann. Äh, bitteschön. Er Spicy trinkt die Scheiße nämlich freiwillig. Ähm, Spicy ja, spicy taste, ne? Auf X würde ich sagen, ne? So. Ja. Ich weiß auch nicht wieso. Gut, dass ich nicht verloren ich habe. Ich wickle ja nicht mal ab hier. Egal. Trinken, okay. <lacht> Auf X komm Boah, das riecht nicht. 1, 2, 3. Boah, das ist <lacht> weggehext. <lacht> Boah. Gar nicht lecker. Oh, ich bin so froh, dass ich nicht verloren habe. Oh, Junge, ich muss sabbern. Ah. Ich bin so froh, dass ich, ich nicht verloren habe. Was ist hab. das? Geil. Das, das ist ja, wirklich äh, spicy taste. Das ist Ingwer. Wow. Was erwartest du? Ja. Boah, ich rieche das. Ja, Kameramann, viel Spaß mit, mit deinem... Äh, musst du jetzt nicht. Aber egal. <lacht> ja, das war's mit Kahoot. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns in der Appenbord wieder. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Danke nochmal für euren Support über die letzten zwei Jahre. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich natürlich wieder, wie immer, gerne mit einem Like wissen. Teilt es mit euren Freunden. Und ähm, schreibt auch gerne einen Kommentar zum Video, wie, ich, wie euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.